Im Juli haben wir zwei brandheiße Konstellationen mit Energieplanet Mars. Die lassen es bei den Emotionen und wohl auch beim Wetter hoch hergehen. Doch es gibt auch kühlende und erfrischende Aspekte mit der Venus und romantische Konstellationen mit Neptun. Chiron, der verwundete Heiler, spielt ebenfalls eine herausragende Rolle. Wie sich die Konstellationen auf eure Sternzeichen auswirken, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Beitrag mit den Konstellationen im Juli 2022. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen jeweils beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes und zwar unter dem horoskope -Shop. Aber klickt nicht gleich auf euer Sternzeichen, vorher müssen wir noch über die Mega-Aspekte mit Kampfplanet Mars reden. Und ich habe auch wieder Rabatte und Geschenke für euch. Fangen wir an mit den Geschenken. Als erstes habe ich wieder einen Rabatt für euch. Kennt ihr inzwischen alle euer Geburtshoroskop? Wenn nicht, könnt ihr euch das schriftliche Geburtshoroskop als PDF jetzt nochmal mit 30% Sommerrabatt holen. Die Aktion geht bis zum 23. Juli. Rabattcode ist SOMMER22. In eurem Geburtshoroskop könnt ihr zum Beispiel schauen, in welchem Bereich sich bei euch das Zeichen Stier befindet oder ob ihr vielleicht den Mond oder euren Aszendenten im Stier habt. Das wird nämlich wichtig, weil der Mars demnächst fast sieben Wochen durch den Stier läuft. Und außerdem ist so ein schriftliches Geburtshoroskop auch ein tolles Geschenk, falls ihr jetzt zu einer Sommerparty eingeladen seid. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Und ich habe auch noch mein monatliches Geschenk für euch, das ihr in der Verlosung gewinnen könnt. Aus Anlass der Halbzeit dieses Jahres am 1. Juli verlose ich eine Jahresvorschau mit Deutung eures aktuellen Geburtstagshoroskops und der kommenden zwölf Monate. Näheres dazu, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Juni. Ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF geht an Sabrina Samwald, Fische-Frau mit fische aszendent Danke für dein tolles Feedback. Bitte melde dich bei uns unter service at dann können wir dein Geschenk zumailen. Es wird Zeit, die 90-Sekunden-Regel nochmal an den Start zu bringen. Die können wir im Juli nämlich gut gebrauchen, denn der Monat wird eingerahmt von zwei Mega-Mars-Konstellationen und dazwischen haben wir einen sehr emotionalen Vollmond. Weil der Mars auch das Zeichen wechselt, ist er überhaupt sehr exponiert in diesem Monat, Ebenso auch heiler Planet Chiron, der rückläufig wird. Und damit wir uns nicht unnötig verletzen, und zwar sowohl seelisch wie auch körperlich, sollten wir achtsam sein, liebevoll bleiben und Ruhe bewahren. Mars kann uns wütend machen und bei der 90-Sekunden-Regel geht es darum zu verstehen, dass Emotionen von Wut und Zorn wie eine heiße Welle durch uns hindurchrauschen und nach 90 Sekunden ganz von selbst wieder abebben. Voraussetzung ist, dass es uns gelingt, das Gefühl von Ärger nicht mit wütenden Gedanken weiter anzustacheln. Wenn die 90 Sekunden vorbei sind und wir es geschafft haben, nur wahrzunehmen und zu beobachten, dann ist das, als würden wir aus der Ärgertrance wieder aufwachen. Die gedankliche Klarheit kehrt zurück und anschließend können wir viel überlegter handeln oder über unseren Standpunkt sprechen. Ich habe dazu ein ausführliches Dossier geschrieben und anlässlich der aktuellen Marsaspekte gibt es dieses Dossier den Juli über als Geschenk. Ihr könnt es euch also als PDF kostenlos auf meiner Homepage herunterladen. Und ich habe die 90-Sekunden-Regel mit einer ausführlichen Übung jetzt auch endlich als Video für euch. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen mal im Horoskop an. Der erste Mega-Mars-Aspekt ist hier deutlich zu erkennen an dieser roten Linie zwischen Mars und Pluto. Das ist ein 90-Grad-Winkel, ein sogenanntes Quadrat, der stärkste Spannungsaspekt, den es gibt. Gleichzeitig haben wir noch ein weiteres Quadrat hier zwischen Jupiter und dem Neumond mit Lilith im Krebs am 29. Juni. Darauf bin ich übrigens ausführlich in meinem letzten Livestream eingegangen. Beides zusammen sind sehr explosive und konfliktträchtige Konstellationen, die von der letzten Juniwoche bis in die erste Juliwoche hineinwirken. In der Zeit müssen wir uns vor Machtkämpfen und Rechthaberei hüten. Mars Quadrat Pluto ist eine Konstellation, bei der man sich um jeden Preis durchsetzen will und es fällt sehr schwer, Kompromisse einzugehen. Zum Glück wird die Konstellation von der Venus abgemildert. Das heißt, mit einem liebevollen Blick auf die Situation und auch mit genügend Selbstliebe können wir besser damit umgehen. Am 5. Juli um genau 8.04 Uhr geht dann der Mars in den Stier und bleibt dort bis zum 20. August. Das ist dann erstmal wieder eine etwas weniger hitzige Energie und die Lage kann sich auch beruhigen. Allerdings geht am gleichen Tag der Merkur in den Krebs und das kann uns empfindlich machen. Wir nehmen dann Dinge schnell persönlich und der Mars im Stier kann sehr stur sein. Wenn sich nun Fronten verhärten, wird es schwer, sie wieder aufzulösen. Man ist dann nicht unbedingt flexibel oder nachgiebig. Der Vollmond im Steinbock am 13. Juli kann Konflikte vom Beginn des Monats wieder aufgreifen. Da wird nämlich erneut Pluto aktiviert und außerdem auch Botschafter Merkur und Chiron, der verwundete Heiler. Rund um den Vollmond müssen wir also sehr aufpassen, dass keine verletzenden Worte fallen oder wir uns mit schlechten Gedanken vergiften. Zum Glück gibt es ein Gegengewicht durch den sanften Neptun. Das heißt, wenn man Situationen aus einer spirituellen Perspektive betrachtet und zum Beispiel auch vor dem Hintergrund größerer gesellschaftlicher Entwicklungen einordnet, kann das auch helfen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Spannend ist auch, dass Schicksalsanzeiger Mondknoten intensiv beteiligt ist. Gemeinsam mit Uranus zeigt er überraschende neue Allianzen an, neue Verbindungen von Menschen, aber vielleicht auch Bündnisse von Firmen oder Ländern, durch die man Probleme, die vorher unüberwindlich schienen, auf einmal lösen kann. Am 18. Juli geht die Venus in den Krebs. Das kann helfen, mehr Milde walten zu lassen und ist außerdem gut für den Familienzusammenhalt. Andererseits bringen die Planeten im Krebs auch immer starke Gefühle mit sich und man neigt dann wieder dazu, Dinge persönlich zu nehmen. Tags darauf, am 19. Juli, wird dann Chiron der Verwundete Heiler rückläufig. Dadurch entwickelt er in der Zeit zwischen Vollmond und Neumond besondere Kräfte. Das heißt, Themen, die mit Verletzung und Heilung zu tun haben, werden dann wohl im Vordergrund stehen. Neptun als Faktor für selbstlose Hilfe und spirituelle Liebe ist dann auch weiterhin aktiv. Vielleicht gelingt uns ja dann eine gesellschaftliche oder persönliche Heilung. Aber trotzdem müssen wir achtsam sein und uns selbst und andere gut behandeln. Am 22. Juli um 22.07 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Löwen und läutet die Löwesaison von Sommer, Sonne und Spaß ein. Und im Löwen haben wir dann auch den nächsten Neumond. Am 28. Juli. Der stärkt das Selbstwertgefühl, die Selbstliebe und die Kreativität. Rund um diesen Neumond, etwa vom 27. Juli bis 4. August, haben wir dann nochmal spektakuläre Marsaspekte zum Monatsausklang. Dann wird nämlich der Mars eine Verbindung mit Uranus und Mondknoten eingehen. Das kann mächtig Wirbel in neu entstandene Allianzen bringen, die sich dann vielleicht noch ein weiteres Mal neu formen. Es kann auch bedeuten, dass sich Bündnisse bilden, die möglicherweise dem Kampf und der Verteidigung dienen sollen. Auch der Einsatz neuer Technologien in diesem Bereich wäre dann denkbar. Aber das Ganze ist eben auch unberechenbar, denn mit Uranus weiß man nie genau, was wirklich kommen wird und wie es dann auch funktioniert. Für die Liebe kann diese Zeit äußerst prickelnd werden, denn Mars ist ja auch der Sexplanet, Uranus ist das Experiment und beide stehen harmonisch zu Venus und Lilith. Es kann also erotisch eine ganz heiße Phase werden. Je nachdem, wie sensibel wir reagieren, spüren wir das so ab dem 25. Juli und bis zum 5. August und ich bin sehr gespannt, wie sich diese brandheißen Konstellationen in unserem Leben manifestieren werden. Schreibt mir doch auf Instagram oder auch hier auf YouTube, wie es euch mit diesen Konstellationen ergeht. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Besonders aufpassen müsst ihr, wenn ihr diese Marskonstellation in Spannung zu eurem eigenen Mars, dem Sternzeichen, dem Mond oder Aszendenten stehen habt. Das betrifft jetzt vor allem die Zeichen Stier, Löwe, Wassermann und Skorpion. In dem Fall kann nämlich diese Energie eine allgemeine Ungeduld, Gereiztheit und auch eine erhöhte Verletzungsgefahr mit sich bringen. Man ist einfach fahrig, nervös, regt sich schnell auf und hat keine Geduld für Details. Und das kann dann eben auch zu Verletzungen führen oder auch zu Streitigkeiten, die eskalieren. Wenn ihr diese Aufregung spürt, könnt ihr wie gesagt die 90-Sekunden-Regel üben. Ein guter Tipp ist auch, sich in der Zeit nicht unter Druck zu setzen durch zu viele Termine. Wenn ihr euch genug Zeit nehmt, könnt ihr Hektik vermeiden. Und aufpassen solltet ihr auch im unbekannten Terrain, zum Beispiel im Urlaub. Da hat man sich schnell gestoßen oder verletzt, weil man die Umgebung nicht kennt. Zum Glück hat uns der Kosmos für diesen Neumond auch einen Joker geschenkt. Der Neumond steht nämlich in einem sehr schönen Aspekt zu Jupiter. Und das bedeutet, wir können stressige Situationen mit Mars durch Großzügigkeit und Humor entschärfen. Oder auch, indem wir die größere Perspektive oder den tieferen Sinn darin erkennen. Und manchmal haben wir auch einfach Glück. Das waren meine Gedanken zu den wichtigsten Konstellationen des Monats. Bei den übrigen Planetenwechseln und natürlich auch den wichtigen Mondphasen begleite ich euch mit meinen täglichen Posts auf Instagram. Jetzt schauen wir in die Sternzeichenhoroskope. Ich empfehle euch sowohl für euer Sternzeichen, also eure Sonne, als auch für das Aszendentenzeichen zu schauen. Wahrscheinlich sind in beiden Teilen jeweils wichtige Infos für euch. Und nun geht's los und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ich hoffe, ihr konntet den Juni genießen mit den vielen Gelegenheiten zu feiern. Auch der Juli verspricht prickelnde Momente, denn die Venus steht günstig zum Flirten und für süße Liebesbotschaften. Das schauen wir uns gleich näher an. Jetzt möchte ich euch noch auf meine aktuelle Horoskopaktion aufmerksam machen. Es gibt 30% Sommerrabatt auf das Geburtshoroskop. Das ist ein tolles Geschenk für andere oder auch für euch selbst, damit ihr immer wisst, welche Talente und Aufgaben der Kosmos euch mitgegeben hat. Nähere Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Aktuell befindet sich Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen und bringt Energie und gute Gelegenheiten vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. In der dritten Dekade des Widers steht der Mars und aktiviert noch bis zum 5. Juli euren Kampfgeist, bildet dabei aber einen Stressaspekt zu Pluto. Deshalb mein Tipp, lasst euch nicht auf Machtkämpfe ein. Ein unbedachter Streit in der Firma kann zum Beispiel längerfristige Folgen haben. Lieber noch ein bisschen abwarten, denn ab dem 5. Juli beruhigt sich die Lage. Dann verlässt Mars euer Zeichen und geht für sechseinhalb Wochen durch den Stier. Das bringt eure Finanzthemen in Schwung. Die Zeit bis Mitte August ist gut, um Schulden einzutreiben und Gelder zu erhalten, die euch zustehen. Umgekehrt solltet ihr aber auch selbst säumige Beträge dann möglichst begleiten. In der letzten Woche des Monats können sich unerwartet lukrative, aber auch riskante Finanzprojekte oder Kaufgelegenheiten ergeben. Könnte sein, dass ihr dann alles auf eine Karte setzen wollt. Und das kann sich sogar lohnen. Aber das solltet ihr dann genau prüfen und gegebenenfalls mit Vertrauten besprechen. In der Liebe dürft ihr euch über ein Highlight mit Liebesgöttin Venus bis zum 17. Juli freuen. Ihr könnt fabelhaft flirten und überhaupt charmant kommunizieren. Obwohl es gleichzeitig ein paar stressige Aspekte gibt, findet ihr doch den richtigen Ton, um auch heikle Themen anzusprechen und euch in euren Beziehungen weiterzuentwickeln. Vom 5. bis 17. Juli ist auch eine günstige Phase, um euch mit euren Geschwistern zu treffen und wichtige familiäre Angelegenheiten zu besprechen. Jetzt mit der Sonne im Krebs sind Familienthemen noch bis zum 22. Juli ohnehin großgeschrieben. Es kann um die Urlaubsgestaltung gehen oder vielleicht habt ihr auch Umzugspläne. Wichtig ist, dass ihr die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt, denn Lilith zeigt an, dass sich besonders Frauen in der Familie derzeit nichts sagen lassen. Man muss einen Konsens finden, sonst gibt es Stress. Und es kann durchaus sein, dass ihr etwas empfindlicher als sonst reagiert, vor allem, wenn ihr in der zweiten Dekade des Widers geboren seid, wo jetzt Chiron steht. Der Vollmond vom 13. Juli wirft ein Licht auf familiäre Angelegenheiten, in denen noch Gesprächsbedarf herrscht und kann auch zu Spannungen führen. Aber zum Glück hilft euch ja die Venus in der gleichen Zeit, das Gute zu sehen und die richtigen Worte zu finden. Der Vollmond aktiviert auch berufliche Themen. Denkbar ist zum Beispiel ein Szenario, dass ihr plötzlich die Gelegenheit bekommt, eine wichtige und einflussreiche Aufgabe zu übernehmen, dafür aber bereits bestehende Pläne mit der Familie zurückstellen müsst. Da hilft nur eins, Familienrat einberufen und über alles reden und gemeinsam eine gute Lösung finden. Ab dem 18. Juli geht die Venus in den Krebs und bringt für drei Wochen einen liebevollen Einfluss in euer Heim, vielleicht durch netten Besuch oder angenehme Aktivitäten mit Familienmitgliedern. Mit dem Eintritt der Sonne in den Löwen am 22. Juli spätabends kommt eine neue, frische Energie von Optimismus und Abenteuerlust auf. So manche Sorgen sind dann vergessen. Ideal wäre es, wenn ihr in der Zeit Urlaub habt, denn die Sonne verspricht dann vier Wochen Vitalität, Bewegungsdrang, Spaß mit euren Kindern und für Singles auch erhöhte Flirtaktivitäten. Gegen Ende des Monats gibt es noch mal ein paar stressige Aspekte. Wenn ihr in Familienangelegenheiten keine Einigung erzielen konntet, kommt das jetzt noch mal auf den Tisch oder es ändern sich Urlaubspläne oder jemand taucht bei euch zu Hause auf, auf den ihr gerade keine Lust habt. Dann solltet ihr versuchen, in die Jupiter-Energie der Großzügigkeit zu gehen. Dabei hilft euch der Neumond im Löwen am 28. Juli, der super günstig für euch steht. Bestimmt gelingt es euch, auch in stressigen Momenten das Abenteuerliche zu sehen oder Konfliktsituationen mit Humor zu entschärfen. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel über eure nächsten Herzensprojekte nachdenken und für Singles kann der nächste Neumond-Zyklus auch einen neuen Flirt bringen. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten! Für euch beginnen im Juli sechseinhalb wichtige Wochen mit Mars in eurem eigenen Zeichen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch auf meine aktuelle Horoskopaktion aufmerksam machen. Es gibt jetzt 30% Sommerrabatt auf das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Das solltet ihr immer griffbereit haben, damit ihr wisst, welche Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Und nähere Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In eurem schriftlichen Geburtshoroskop könnt ihr zum Beispiel gleich mal schauen, in welchem Haus eure Stiersonne steht. Denn die wird ab dem 5. Juli für sechseinhalb Wochen durch Mars aktiviert. Zu Beginn des Monats befindet ihr euch in einem beruflichen Highlight, das noch bis zum 17. Juli läuft. In dieser Zeit seid ihr besonders geschickt, wenn es um geschäftliche Belange geht. Bei Verhandlungen fallen euch gute Argumente ein, und zwar sowohl sachlich als auch diplomatisch. Mit dieser Kombination könnt ihr eure Geld- und Verhandlungsinteressen auf charmante Weise durchsetzen. Und wenn ihr in eurem Beruf mit Verkaufen, Überzeugen und direkten Kundenkontakt zu tun habt, erwirtschaftet ihr bestimmt viele Abschlüsse. Ab dem 5. Juli kommt dann die typische Mars-Energie in euer Leben, die euch viel Kraft verleiht, die Initiative zu ergreifen, euch aber auch etwas gereizt machen kann, wenn ihr auf Widerstand stoßt. Setzt euch für die nächsten sechseinhalb Wochen sportliche Ziele oder nehmt euch Projekte vor, die anstrengend sind. Ihr habt die Kraft dafür. Und für die Liebe ist es auch interessant, denn Mars weckt die Lust auf Sex und Erotik und im Stier ist er zugleich auch sinnlich. Falls ihr also ein Objekt der Begierde habt, geht ihr wahrscheinlich recht entschlossen darauf zu und zögert weniger als sonst. Auch die Sonne im Zeichen Krebs steht günstig für euch und deswegen kommt ihr wahrscheinlich auf allen Ebenen gut voran. Der Vollmond im Steinbock am 13. Juli wirft ein positives Licht auf neue Entwicklungen in eurem Leben. Zum Beispiel neue Projekte, die ihr jetzt dank Mars in Angriff nehmt. Oder vielleicht auch Neuentwicklungen, die Uranus schon eine Weile für euch anzeigt. Zugleich habt ihr günstige Manifestationsaspekte. Es lohnt sich in diesen Tagen mal innezuhalten und euch kreativ darüber Gedanken zu machen, wie ihr eure Kräfte jetzt einsetzen wollt, um die innovative Energie von Uranus, in eurem Leben zu integrieren. Und das könnt ihr natürlich mit einem Mondritual unterstützen. Das kann alles Mögliche sein, was neu in eurem Leben ist. Neuer Flirt, neuer Job, neue Ideen, neue Interessen, neue Freundinnen oder Freunde oder auch neue Entwicklungen in der Familie. Das Wochenende vom 16. und 17. Juli bietet euch besonders schöne Romantikkonstellationen. Und tags darauf, am 18. geht die Venus in den Krebs und beschert euch ein Liebeshighlight bis zum 7. August. Da kann sich zum Beispiel eine prickelnde Affäre ergeben und ihr tauscht heiße Liebesbotschaften aus. Und ihr könnt auch tiefe Romantik erleben, vor allem die Geborenen der dritten Dekade. Auch die Beziehung zu euren Geschwistern kann in dieser Zeit aufblühen. Meldet euch doch wieder mal bei ihnen. Und falls ihr euch durchgerungen habt, euch von jemandem zu trennen, Findet ihr jetzt den Mut dazu, den Absprung zu schaffen und fühlt euch hinterher freier. Am 22. Juli spätabends geht die Sonne in den Löwen und aktiviert dann für vier Wochen familiäre Angelegenheiten, vielleicht auch einen Familienurlaub oder Aktivitäten rund um euer Heim und das Wohnen. Dabei wird sie begleitet von Merkur, was Gespräche und einen guten Austausch mit Familienmitgliedern fördert. Die letzte Woche des Monats bis zu den ersten Augusttagen kann gesundheitlich etwas kritisch sein, denn dann trifft sich Mars mit Uranus, dem Planeten der Hochspannung, in eurem Zeichen. Das kann euch einerseits einen unglaublichen Energieschub bescheren, andererseits aber auch dazu verleiten, sportliche oder auch finanzielle Risiken einzugehen. Die Konstellation kann euch außerdem ungeduldig und fahrig machen. Nehmt euch in der Zeit etwa vom 27. Juli bis 4. August vor, besonders achtsam und gelassen zu agieren. Dabei kann auch meine berühmte 90-Sekunden-Regel helfen, falls ihr euch zum Beispiel über etwas aufregt, um wieder in eure Mitte zu kommen. Am 28. Juli ist Neumond im Löwen. Der aktiviert Themen rund um eure Familie und das Heim und hat auch eine stark spirituelle Komponente für euch. Falls ihr euch zum Beispiel immer schon eine besondere Ecke mit einem Hausaltar einrichten und einen Raum für eure spirituelle Arbeit schaffen wolltet, könnt ihr euch das für den nächsten Mondzyklus vornehmen oder ganz generell über Pläne bezüglich Familie und Wohnen meditieren. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Wie immer gibt es alle Texte zu diesem Video als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Ascendenten! Ich denke, ihr konntet den Juni bestimmt genießen und ausgiebig euren Geburtstag feiern. Und auch im Juli gehen die Konstellationen für euch erstmal sehr angenehm weiter. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich hier noch meinen Tipp für die aktuelle Horoskopaktion. Es gibt jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30% Sommerrabatt, damit ihr immer wisst, wie eure Planeten stehen und welche kosmischen Gaben und Aufgaben euer Leben beeinflussen. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut unten in der Videobeschreibung. In der Liebe habt ihr wunderbare Tendenzen, denn die Venus befindet sich bis zum 17. Juli in den Zwillingen. Das macht euch charmant, ihr steht häufig im Mittelpunkt und jeder möchte mit euch zu tun haben. Wenn ihr noch Solo seid, werdet ihr umschwärmt. Es ist auch eine schöne Zeit für Aktivitäten mit der Familie und gute Gespräche. Wenn es etwas zu klären gibt, solltet ihr das am besten noch bis zum 10. Juli in Angriff nehmen, um eine gute Basis für die Zukunft zu schaffen. Vom 11. bis zum 17. Juli bildet die Venus einen Verzauberungsaspekt zu Neptun. Da könnt ihr euch wunderbar verlieben, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu romantischen Enttäuschungen kommt. Und wenn ihr jemand Neues trefft, erst einmal ein bisschen Abstand halten, bis ihr die Person näher kennengelernt habt. Beruflich kann der Monat gut verlaufen, auch wenn ihr manchmal nicht so viel Lust und Energie habt. In dem Fall schreibt euch To-Do-Listen, damit ihr nichts vergesst. Weiterbildungen stehen unter guten Sternen und auch Finanzverhandlungen dürften euch gelingen, vor allem in den ersten zehn Tagen des Monats. Günstige Impulse kommen auch aus eurem beruflichen Netzwerk, falls ihr da Unterstützung braucht oder neue Ideen habt. Gut möglich auch, dass sich private Kontakte als beruflich nützlich erweisen, oder dass ihr euch mit Leuten anfreundet, die ihr auf eurem beruflichen Weg kennenlernt, beispielsweise bei einer Sommerparty. Die einzige Sache, mit der ihr vorsichtig sein solltet, ist, finanzielle Vereinbarungen mit Freunden oder Bekannten zu treffen oder euch von der Meinung anderer bei Geldentscheidungen beeinflussen zu lassen. Haltet Privates und Finanzielles im Juli lieber auseinander. Bei geschäftlichen Finanzverhandlungen müsst ihr vom 11. bis 17. Juli vorsichtig sein, zumindest wenn eine Sache unübersichtlich oder unklar erscheint. Und lasst euch bei Käufen nicht über den Tisch ziehen. Dieser Täuschungsaspekt betrifft vor allem die Zwillinge, Geborenen der dritten Dekade. Am 13. Juli haben wir den Vollmond im Steinbock. Der wirft ein Licht auf eure Wertethemen. Vielleicht wollt ihr im Juli eine Anschaffung tätigen, die eine große gefühlsmäßige Bedeutung für euch hat. Vielleicht geht es aber auch um innere Werte und euer Selbstwertgefühl. Es wäre ein toller Vollmond für ein Ritual zum Thema innerer und äußerer Reichtum. Weil Jupiter sehr günstig für euch steht, kann es euch gelingen, euch nicht nur innerlich reich und wertvoll zu fühlen, sondern auch im Außen finanzielle Unterstützung zu erhalten oder ganz generell Geld in euer Leben zu ziehen. Dabei unterstützt euch auch die Venus, die am 18. Juli in den Krebs geht und für drei Wochen den Wertebereich eures Horoskops aktiviert. Dort steht längerfristig auch Lilith und das bedeutet, dass ihr noch bis nächstes Jahr häufiger darüber nachdenkt, was Geld eigentlich für euch bedeutet und dass es euch zunehmend wichtig ist, Freiheit und Unabhängigkeit von materiellen Zwängen zu erlangen. Über diese Dinge könntet ihr zum Beispiel in eurer Vollmondmeditation nachdenken. Am 22. Juli geht die Sonne spätabends in den Löwen, begleitet von Merkur, und dann folgen vier schöne Wochen mit viel Freude und Leichtigkeit und guten Ideen. In der letzten Juliwoche haben wir eine Konstellation, die euch wieder mal um den Schlaf bringen kann. Achtet darauf, schon eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen den Computer oder das Smartphone auszuschalten, damit ihr ein bisschen runterkommt. Und wenn ihr nachts wach liegt, dann steht am besten auf und notiert eure Ideen, bevor ihr euch schlaflos herumwälzt. Der Neumond vom 28. Juli im Löwen wird euch nämlich ganz enorm inspirieren und zu neuen Projekten anregen. Falls ihr immer schon ein Buch schreiben wolltet oder wenn ihr etwas Neues lernen möchtet, ist das der ideale Neumond, um damit zu beginnen. Oder ihr lernt im Urlaub eine neue Sprache oder macht einen Ferienkurs. Wenn ihr Geschwister habt, bringt der Neumond für euer Verhältnis positive neue Impulse. All diese Themen eignen sich sehr gut für die Neumondmeditation. Das waren eure Sterne im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Spannende Konstellationen warten auf euch. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp wünscht euch doch ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop als PDF zum Geburtstag. Das gibt es jetzt mit 30 Sommerrabatt. Das solltet ihr immer griffbereit haben, damit ihr wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Oder ihr verschenkt eins. Krebse mögen sich oft untereinander und ihr erhaltet bestimmt viele Geburtstagseinladungen. Nähere Infos zur Bestellung findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli und da fällt auf, dass die Lilith in eurem Zeichen ziemlich exponiert ist. Das beginnt mit dem Göttinnen-Neumond am 29. Juni im Krebs, der für euch besonders wichtig ist. Diese Konstellation weckt in euch den Wunsch nach Freiheit und Authentizität. Viele Krebsgeborene tun ja alles für ihre Allerliebsten und haben immer eine Angst im Herzen, man könnte sie verlassen. Lilith kann euch dabei unterstützen, eure wahre innere Natur und Stärke zu spüren. Sie kann aber auch schmerzliche Gefühle in euch wecken, nämlich dann, wenn ihr gerne bestimmte Seiten von euch unterdrückt, um es anderen recht zu machen. Dann wird es Zeit, dass ihr, zum Beispiel durch Arbeit mit dem inneren Kind, diese unterdrückten Seiten nun liebevoll annehmt und integriert. Zu Beginn des Monats verbindet sich die Krebssonne mit Lilith dann gönnt euch doch ein wenig Selbsterkenntnis oder auch neudeutsch Me-Time, also Zeit und Liebe für euch selbst. Und wenn ihr in diesen Tagen Geburtstag habt, dann ist das auch in eurem neuen Lebensjahr ein bedeutsames Thema. Der Wunsch nach Selbstliebe und Authentizität kann auch in eure Karriere hineinstrahlen, denn es wird euch immer wichtiger, dass ihr beruflich etwas tut, was erfüllend ist und euch sinnvoll erscheint. Sollte das nicht der Fall sein, seid ihr zurzeit mehr als sonst bereit, neue Wege zu gehen. Ihr müsst ja nicht gleich euren Job kündigen, aber ihr könntet mal mit euren Vorgesetzten darüber sprechen, ob es nicht andere Aufgaben gibt, die besser zu euch passen. Wenn ihr selbstständig arbeitet, vor allem wenn es im kreativen Bereich ist, weckt Lilith die Kreativität und schenkt euch Inspirationen für ausdrucksstarke Werke oder Projekte. Ab dem 5. Juli steht auch Mars bis zum 20. August sehr günstig und stärkt euch den Rücken, zum Beispiel durch Freunde oder Kollegen aus eurem Netzwerk, die an euch glauben und euch auch aktiv unterstützen, wenn ihr sie darum bittet. Der Vollmond am 13. Juli im Steinbock aktiviert euer Partnerhaus und kann euch bewusst machen, ob ihr mit euch selbst im Reinen seid und dabei auch vom Partner oder Partnerin unterstützt werdet. Nicht auszuschließen, dass es in diesem Prozess zu emotionalen oder auch schwierigen Momenten kommt, weil der Vollmond in Spannung zu Chiron steht. Problemgespräche solltet ihr dann lieber noch vertagen. Die entspanntesten Zeiten habt ihr rund um den Vollmond wahrscheinlich mit witzigen Freunden und Bekannten, vielleicht sogar mit ganz neuen Leuten, die ihr erst seit kurzem kennt. Wenn ihr eine unerwartete Einladung erhaltet, solltet ihr hingehen. Ansonsten bietet das Wochenende nach dem Vollmond besondere Chancen auf intensive, heilsame Gespräche. Am 18. Juli geht die Venus in den Krebs und lässt euren Charme aufblühen. Die Singles unter euch bekommen jetzt mächtig Auftrieb und können gut flirten. Ihr habt im Sommer besonders viel Charisma, also los! Vom 21. Juli bis zum 3. August dürft ihr euch auch über ein berufliches und finanzielles Highlight freuen. Das ist eine Phase, in der ihr Finanzgeschick beweist. Vom 21. bis 24. Juli könnt ihr auch mal das Lottoglück versuchen. Am 22. Juli, spätabends um 22.06 Uhr, verlässt die Sonne euer Zeichen und geht dann für vier Wochen durch den Löwen. Dabei aktiviert sie euer Geldhaus. In diesem Bereich fällt auch der Neumond im Löwen am 28. Juli, der euer Selbstwertgefühl stärkt. Weil Lilith ja auch möchte, dass ihr mehr zu euch selbst steht, kommt das nun gerade recht. Ihr könnt ein schönes Neumondritual machen und euch zum Beispiel wünschen, inneren und äußeren Reichtum in euer Leben zu ziehen. Oder darüber nachzudenken, was ihr braucht, um euch wertvoll und geschätzt zu fühlen. Wenn ihr das liebevoll kommuniziert, stehen die Chancen gut,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 Wünscht euch doch ein persönliches Geburtshoroskop als PDF, das gibt es jetzt mit 30% Sommerrabatt. Oder verschenkt selbst eins, denn ihr bekommt bestimmt viele Geburtstagseinladungen. Das schriftliche Geburtshoroskop solltet ihr immer griffbereit haben, damit ihr wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Nähere Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Juli spürt ihr bestimmt ganz viel Fernweh, wenn ihr nicht eh schon unterwegs seid. Abenteuerplanet Jupiter regt euch an, zu reisen und neue Horizonte zu suchen. Wundert euch trotzdem nicht, wenn ihr in der ersten Monatshälfte öfter mal müde seid oder mehr Schlaf braucht. Und wenn möglich, gebt diesem Bedürfnis ruhig nach. Für spirituelle Löwen sind die Konstellationen zu Beginn des Monats besonders interessant, denn Lilith wirbt jetzt wie eine innere Schamanin und wird von der Sonne aktiviert. Beide channeln sozusagen interessante Botschaften der geistigen Welt für euch. Vielleicht erhaltet ihr auch Eingebungen durch Träume. Jedenfalls ist die erste Monatshälfte inklusive des Vollmonds am 13. Juli sehr inspirierend für jede Art von spiritueller oder ritueller Arbeit. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch in der Außenwelt jede Menge zu tun gäbe. Am 5. Juli geht der Mars in den Stier und bleibt dort bis zum 20. August. Dabei bildet er herausfordernde Aspekte zur Löwesonne. Und bei den löwe aszendenten aktiviert der Kampfplanet dann außerdem den Karrierebereich des Horoskops. Dort steht auch schon seit längerer Zeit Hochspannungsplanet Uranus und der trifft sich da jetzt mit Schicksalsanzeiger Mondknoten. Das bedeutet, dass in den kommenden Wochen wichtige Menschen euren Weg kreuzen, die euren Karriereweg beeinflussen können. Genauso kann es aber auch sein, dass es zu Trennungen von bisherigen beruflichen Verbindungen kommt, zum Beispiel weil ihr erkannt habt, dass die euch nicht mehr weiterbringen. Möglich auch, dass sich in eurer Firma plötzlich Veränderungen ergeben, die euch vor Entscheidungen stellen und dann müsst ihr womöglich schnell handeln. Ein einfaches Beispiel, ihr werdet im Urlaub plötzlich gefragt, ob ihr bei einer wichtigen Angelegenheit in der Firma aushelfen könnt. In eurer Karriere scheint es Baustellen zu geben, auf denen ziemlich viel passiert und die ihr in den kommenden Wochen im Auge behalten müsst. Das birgt auch Chancen auf plötzliche Karrieresprünge. Und weil ihr Jupiter im glückbringenden Aspekt habt, könnt ihr so manche zunächst unübersichtliche oder sogar beunruhigende Situation zu euren Gunsten wenden. Hier wird wohl vor allem die letzte Woche des Monats ziemlich aufregend, da solltet ihr hell wach sein. Wenn ihr euch persönlich ärgert oder angegriffen fühlt, und das kann halt mit diesem stressigen Mars-Aspekt auch passieren, solltet ihr euch nicht provozieren lassen und gegebenenfalls die 90-Sekunden-Regel anwenden, um in eurer Mitte zu bleiben. Am 13. Juli haben wir den Vollmond im Steinbock und der bietet sich, wie gesagt, wunderbar für ein spirituelles Ritual an. Falls ihr in einer beruflich brenzligen Situation steckt, könnt ihr die geistige Welt oder eure innere Führung um Hilfe bitten. Für die Liebe und Beziehungen habt ihr seit dem 23. Juni und bis zum 18. Juli sehr schöne Tendenzen. Ihr könnt neue Leute kennenlernen, bekommt viele Einladungen oder trefft großartige Menschen, wenn ihr unterwegs seid. Es ist auch eine super Zeit, um eure Freundschaften zu pflegen und gemeinsam mit der Clique etwas zu unternehmen. Ebenso um euer berufliches Netzwerk zu pflegen oder durch gesellschaftliches Engagement interessante neue Kontakte zu knüpfen. Am 22. Juni spätabends um 22.07 Uhr geht die Sonne in euer Zeichen Löwe und schenkt euch dann für vier Wochen Vitalität und Lebensfreude. Begleitet wird sie dabei von Merkur, sodass eure Ideen nur so sprudeln und ihr ausgezeichnet kommunizieren könnt, sowohl privat als auch beruflich. In der letzten Juliwoche liegen einige Spannungen in der Luft. Mars und Uranus zeigen dann auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko an, also vorsichtig. Gleichzeitig spürt ihr wahrscheinlich, wie euer Energieniveau ungeahnte Höhen erklimmt. Höhepunkt ist dann der Neumond im Löwen am 28. Juli, für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr. Denn da geht es um euch selbst, eure Pläne, Wünsche und Ziele und wie ihr die erreichen könnt. Und während ihr gleichzeitig in der Außenwelt äußerst achtsam sein solltet, könnt ihr die hochschwingenden kosmischen Energien in diesen Neumond hineinlenken, eure Wünsche formulieren und sie ans Universum absenden. Eine solche Wunschmeditation dürfte eine enorme Kraft entwickeln. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Die Texte zu diesem Beitrag gibt es wie immer als PDF zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Freut euch auf eine Phase mit viel Kraft und Vitalität dank Mars. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Falls ihr noch ein Geschenk für eure vielen Freundinnen und Freunde sucht oder euch selbst etwas gönnen möchtet, es gibt jetzt das schriftliche Geburtshoroskop als PDF mit 30% Sommerrabatt, damit ihr immer wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Im Juli halten die Sterne viele schöne Harmonieaspekte und außerdem ein Kraftpaket für euch bereit. Ihr startet mit sehr guten Berufstendenzen, deshalb seid nicht traurig, wenn ihr jetzt gerade keinen Urlaub habt. Vor allem in der ersten Monatshälfte kriegt ihr viel geschafft und bringt euch vielleicht sogar für eine Gehaltserhöhung oder Beförderung in Stellung. Ab dem 5. Juli bekommt ihr außerdem sechseinhalb Wochen lang Rückenwind durch Energieplanet Mars, der dann durch den Stier läuft. Dabei aktiviert er vor allem für die Jungfrau-Aszendenten außerdem die Lust auf Reisen und Abenteuer. Plant ruhig einen unternehmungslustigen Urlaub mit sportlichen Aktivitäten. Das wird euch gefallen. Auch beruflich habt ihr dank Mars gegenüber der Konkurrenz häufig die Nase vorn. Erfolgversprechend sind vor allem neue Entwicklungen, sei es durch eine Weiterbildung oder eine neue Technologie in eurer Firma oder auch ein Kreativprojekt, was euch viel Spaß macht. Das Tolle ist, dass gleichzeitig harmonische Einflüsse dafür sorgen, dass andere sich mit euch über eure Erfolge freuen können oder sich als sportliche Verlierer erweisen, wenn ihr an ihnen vorbeizieht. Genießt es und macht euch keine Sorgen, andere mit eurem Erfolg vor den Kopf zu stoßen. Denn die wichtigen Menschen in eurem Leben wissen nur zu gut, wie oft ihr sie schon unterstützt habt, als sie euch brauchten. Sie gönnen es euch von Herzen, wenn ihr eine gute Zeit habt. Für die Liebe sieht es ebenfalls gut aus. Mars macht euch vital und sexy und Uranus regt euren scharfen Verstand und euren Humor an. Das lässt euer Charisma erstrahlen. Der Vollmond am 13. Juli im Steinbock läutet eine wunderbar romantische und flirtintensive Phase bis zum 25. Juli ein. Nur mit Flirts im beruflichen Bereich solltet ihr in diesen Tagen vorsichtig sein. Es kann sein, dass ihr euch da in einer Angelegenheit täuscht. Achtet darauf, dass ihr keine unklaren Signale aussendet, die missverstanden werden könnten. Der Vollmond wirft außerdem ein Licht auf Freundschaftsthemen, die sich recht intensiv entwickeln können. Viele Jungfrauen sind ja geborene, sanfte Beraterinnen und Berater für ihre Freundinnen und Freunde. Wundert euch nicht, wenn ihr rund um den Vollmond oft nach eurer klugen Meinung gefragt werdet. Ab dem 18. Juli verspricht außerdem die Venus im Krebs, für drei Wochen charmante Momente und ein erfülltes soziales Leben. Am 22. Juli spätabends geht die Sonne in den Löwen und aktiviert den spirituellen Bereich eures Horoskops. Vielleicht wollt ihr euch dann öfter mal zurückziehen, um euch geistigen Themen zu widmen oder mal so richtig auszuspannen. Möglich auch, dass jemand aus dem Freundeskreis euch in dieser Zeit so sehr beansprucht, dass ihr einfach mal abtauchen wollt. In der Zeit vom 27. Juli bis 2. August müsst ihr auf eure festen Beziehungen Acht geben. Da könnte es kriseln. Hat etwa eine Freundin ein Auge auf euren festen Partner geworfen? Oder engagiert ihr euch so sehr in einer Freundschaft, dass sich euer Schatz zu, dadurch zurückgesetzt fühlt? Da müsst ihr genau hinspüren und gegebenenfalls Prioritäten setzen. Wenn ihr im Urlaub oder generell unterwegs seid, ist die letzte Juliwoche sehr spannend für euch. Ihr könnt dann interessante neue Leute kennenlernen, vielleicht sogar eine Urlaubsliebe, die euch für euer Leben wichtige Impulse geben. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, handelt es sich vielleicht um eine Art Guru-Figur, jemand, bei dem ihr euch spirituell weiterbildet und der in eurem Leben einen großen Wandel anstoßen kann. Auch jemand, den ihr bei einer Weiterbildung trefft, kann sich als sehr interessant erweisen. Am 28. Juli ist Neumond im Löwen und der aktiviert bei euch die Heilerachse im Horoskop. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel für alles, was euch gerade wichtig ist, die geistige Welt oder auch die innere Führung um Hilfe und Unterstützung bitten. Oder um eine Eingebung, was ihr tun könnt, um mehr Gesundheit, Entspannung und Inspiration in eurem Alltag zu integrieren. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF mit allen Texten zu diesem Beitrag gibt es auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Vagegeborenen und Vageaszendenten. Ein schöner Venus-Einfluss sorgt für heitere und unbeschwerte Zeiten in eurem Sozialleben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher noch ein Tipp. Falls ihr euer Geburtshoroskop noch nicht kennt oder eins verschenken wollt, das schriftliche Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Sommerrabatt, damit ihr immer wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr befindet euch jetzt dank Liebesgöttin Venus in einem sozialen Highlight seit dem 23. Juni und noch bis zum 18. Juli. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen oder es stehen schöne Unternehmungen mit Freundinnen und Freunden an. Falls ihr in dieser Zeit euren Urlaub nehmt, werdet ihr viel Spaß haben und wenn ihr Single seid, auch mühelos Anschluss finden. Vom 10. bis 18. Juli sind die Chancen besonders gut, dass aus neu angebahnten Kontakten längere Beziehungen oder Freundschaften werden. Wenn ihr nicht im Urlaub seid, kann der Monat beruflich mit Herausforderungen beginnen. Lilith steht ja bei euch im Karrierehaus und zeigt Probleme mit einer Chefin an. Oder ihr seid selbst die Chefin und eure Rolle wird angezweifelt oder ihr müsst euch durchsetzen. Dabei scheint es um Fragen der Gerechtigkeit zu gehen. Diese Anspannungen legen sich in der zweiten Monatshälfte wieder. Einige von euch, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, müssen auch darauf achten, dass die ihren Job auch wirklich zuverlässig erledigen. Gegebenenfalls müsst ihr da in der Zeit vom 10. bis 17. Juli verstärkt ein Auge drauf haben, eventuell auch während ihr im Urlaub seid. Der Vollmond am 13. Juli im Steinbock wirft ein Schlaglicht auf eure beruflichen und privaten Themen – und wie ihr die miteinander in Einklang bringen könnt, das scheint dieser Tage nicht immer einfach zu sein. Doch während der ganzen Zeit unterstützt euch die Venus und auch Fleißplanet Saturn sorgt dafür, dass ihr letztendlich die Übersicht behaltet und alles gut organisiert bekommt. Wenn ihr es schafft, zwischendurch ein bisschen Yoga zu machen und in heiklen Situationen tief durchzuatmen, vielleicht auch mit Hilfe der 90-Sekunden-Regel, bekommt ihr das alles hin. Sehr günstig sind die Konstellationen, wenn ihr frei und unabhängig seid und kreativ arbeitet. Dann könnt ihr euch ungestört euren Projekten widmen und kommt gut voran. Am 18. Juli geht die Venus in den Krebs und tags darauf Merkur in den Löwen. Beides ist beruflich günstig für euch, wenn ihr nicht gerade im Urlaub seid. Ihr könnt euch ins beste Licht rücken und auch die möglichen Probleme mit der Chefin oder eurer eigenen Rolle als Vorgesetzten lassen sich dann wieder in Ordnung bringen. Am 22. Juli spätabends geht die Sonne in den Löwen und bringt für die nächsten vier Wochen freundschaftliche Aspekte. Das heißt, ihr bekommt Unterstützung, Zuspruch und gute Impulse aus dem Freundeskreis und auch aus eurem beruflichen Netzwerk. Sommerpartys mit Leuten, die auch beruflich für euch interessant sind, wären in der Zeit ein großer Erfolg. Für Singles bieten sich reichlich Flirtgelegenheiten bei sozialen Events. Nur mit Flirts innerhalb der Arbeit solltet ihr vorsichtig sein, denn eine solche Geschichte kann sehr heiß werden und plötzlich außer Kontrolle geraten. Wenn euch die Person wichtig ist, haltet den Ball erstmal flach und schaut euch die Sache näher an, ehe ihr euch tiefer darauf einlasst. Wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr euch vom 25. Juli bis 4. August intensiv um eure Beziehung kümmern und euren Schatz bei allen Aktivitäten mit einbeziehen. Möglich auch, dass dann eine plötzliche finanzielle Herausforderung auf euch zukommt. Dann solltet ihr nicht darüber streiten, sondern euch gemeinsam der Aufgabe stellen. Wenn ihr das hinbekommt, ist eure Partnerschaft danach stärker als je zuvor. Am 28. Juli ist Neumond im Löwen und der steht sehr schön für euch. Er stärkt eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. In der Neumondmeditation könnt ihr über eure nächsten Projekte nachdenken und wen ihr dabei gerne mit im Boot hättet. Weil dieser Neumond auch Jupiter aktiviert, der für euch Glück in Beziehungen verheißt, könnt ihr auch über eure Partnerschaft nachdenken. Für Singles ist es ein toller Neumond, um über den Wunschpartner nachzudenken, den ihr in euer Leben ziehen wollt. Und dann den Wunsch ans Universum absenden. Da steckt viel Kraft drin. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit allen Texten zu diesem Video findet ihr auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und skorpion Ich hoffe, ihr konntet die ersten warmen Wochen des Sommers genießen. Der Juni war für euch ja schon ein recht aktiver Monat, was eure Arbeit und den Alltag anging. Im Juli liegt der Fokus im Bereich der Kommunikation, Begegnungen und Beziehungen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich hier noch einen Tipp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 Gleich zu Beginn des Monats stürmt Eroberungsplanet Mars am 5. Juli in den Stier und aktiviert dann bis zum 20. August euren Bereich der Partnerschaften. Nachdem ihr im Juni tolle Chancen auf Kontakte und plötzliche Begegnungen hattet, wollt ihr nun festhalten, worauf ihr euch eingelassen habt. Leider heißt das aber nicht, dass immer alles harmonisch abläuft, denn der Mars kann auch Herausforderungen mit sich bringen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen könnten Gesprächspartner euch verärgern. Es kann zu Situationen kommen, wo ihr nicht genau wisst, ob ihr handeln oder abwarten sollt. Wichtig ist, dass ihr keine Energie in unnötige Reibereien investiert. Wenn ihr mit Ruhe und Gelassenheit vorgeht, kann sich so manche heikle Situation sogar von selbst auflösen. Gegebenenfalls kann euch die 90-Sekunden-Regel helfen, um in eurer Mitte zu bleiben. Dazu gibt es jetzt auch ein extra Video, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Am 10. Juli trifft Merkur auf Lilith im Krebs und in den Tagen darauf ist eine gute Zeit, um über Gefühle zu sprechen. Die können positiv sein, aber es können auch ruhig Themen angesprochen werden, die unter die Haut gehen. Allerdings kann es euch schwer fallen, neutral zu bleiben, da ihr von vielen Emotionen beeinflusst werdet. Versucht, gegenüber anderen Standpunkten offen zu bleiben. Es lohnt sich, Mitgefühl und Verständnis für eine andere Sichtweise aufzubringen. Am 13. Juli haben wir den Vollmond im Zeichen Steinbock und der aktiviert euer drittes Haus der Kontakte und Kommunikation. Das fördert neue Allianzen und Verbindungen, denn gleichzeitig bringen euch die Planeten im Partnerhaus interessante neue Menschen, die euren Weg kreuzen. Außerdem ist auch Pluto mit in diesen Vollmond eingebunden, was auf eine Transformation in diesem Bereich hindeutet. Vielleicht verspürt ihr den Drang, die Art und Weise zu verändern, wie ihr auftretet oder kommuniziert. Der Vollmond ist übrigens auch ideal für die Spirituellen unter euch. Wundert euch also nicht, wenn ihr nun vermehrt einen guten Draht nach oben verspürt. Diese Energie eignet sich zum Beispiel besonders gut zum Channeln und Meditieren. Achtet jedoch darauf, was ihr anderen gegenüber zusagt und versprecht. Sonst kann es in den Tagen nach dem Vollmond Liebeskummer geben. Am 14. Juli bildet Illusionsplanet Neptun Nämlich einen Spannungsaspekt zur Venus. Da liegt eine Enttäuschung in der Luft, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Zwei Tage später, am 16. Juli, bilden Sonne und Merkur eine enge Verbindung im Haus der Wahrheiten. Eventuell kommen nun Details ans Licht, die übersehen oder nicht ausgesprochen wurden, wenn man nicht ganz ehrlich war. Ab dem 18. Juli wandert zum Glück die besänftigende Venus in den Krebs und lässt nun bis Mitte August milde walten. Das ist eine sehr schöne Energie, um vorausgegangene Unstimmigkeiten wieder auszugleichen. Da wird euch dann keiner mehr böse sein. Am 22. Juli spätabends betritt die Sonne das Zeichen des Löwen und bringt für die nächsten vier Wochen bis Ende August Schwung in euer Karrierehaus. Hier findet auch der Neumond am 28. Juli im Löwen statt und bringt Power in euer berufliches Streben. Jedoch bildet er auch Spannungen zwischen eurem Privatleben und Beruf. Wahrscheinlich habt ihr trotz Urlaubssaison mal wieder viel zu tun. Vielleicht geht es zu diesem Neumond darum, Kompromisse zu finden zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen. Das ist wichtig, denn sonst könnte es zu einem Bruch mit euren Liebsten kommen. Wir haben nämlich vom 27. Juli bis 4. August starke Spannungen mit Mars und Uranus in eurem Partnerhaus. Und in diesen Tagen ist auch die Verletzungsgefahr erhöht. Deshalb solltet ihr besonders achtsam sein und mit viel Ruhe vorgehen. Ihr könnt den Neumond nutzen, um euch darüber Gedanken zu machen, wie ihr Privates und Berufliches in Einklang bringen könnt. Das waren eure Tendenzen im Juli und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Mit Venus im Partnerhaus dürft ihr euch über viele gesellige Momente und Flirtgelegenheiten freuen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp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 Und vielleicht beschließt ihr auch spontan, mit netten Leuten in Urlaub zu fahren. Wenn ihr Single seid, braucht ihr gar nicht viel zu tun. Flirtkandidaten kommen auf euch zu und sind direkt begeistert. Liebesbegegnungen können jetzt auch eine heilsame Komponente haben. Noch bis zum 17. Juli tummelt sich die Venus in eurem Partnerhaus, aber vom 12. bis 17. müsst ihr aufpassen, da gibt es eine Täuschungsphase mit Neptun, dem großen Verzauberer. In dieser Zeit dürft ihr nicht den Fehler machen, jemanden das Blaue vom Himmel herunter zu versprechen und fallt auch selbst nicht auf übertriebene Schwärmereien herein. Gleichzeitig dürft ihr lernen, wie wunderbar es ist, verlässliche Beziehungen und Freundschaften zu haben, in denen man sich gut kennt und sich nichts mehr vormachen muss. Die sind vielleicht nicht immer so aufregend und spannend, aber sie sind da, wenn man sie braucht. In diese Phase fällt auch der Vollmond im Steinbock am 13. Juli und der wirft ein Licht auf Geld- und Wertethemen und zwar vor allem bezüglich gemeinsamer Werte mit euren festen Partnern, möglicherweise auch Finanzpartnerschaften. Nehmt euch vor, zu diesem Vollmond nicht übers Geld zu streiten. Ein heikles Thema könnte zum Beispiel sein, dass ihr gemeinsames Geld für euer persönliches Hobby ausgeben wollt und dem Beziehungspartner gefällt das nicht. Bitte sprecht euch ab, so dass es dann keine unangenehmen Überraschungen gibt. Ab dem 18. Juli gibt es eine kritische Phase bis zum 27., in der ihr euch bei Geldangelegenheiten täuschen könntet. Lasst euch in der Zeit keine unnötigen oder überteuerten Versicherungen aufschwatzen. Gegebenenfalls informiert euch bei unabhängigen Stellen, ob das Angebot fair ist. Und wenn euer Partner ein schlechtes Gefühl dabei hat, solltet ihr auf ihn hören. Beruflich kann der Juli ganz schön fordernd werden. Am 5. Juli geht der Mars in den Stier und aktiviert dann bis zum 20. August euren kosmischen Jobbereich. Das bedeutet, es gibt viel zu tun. Es kann auch sein, dass ausgerechnet während der Urlaubszeit eine technische Umstellung erfolgt, mit der ihr euch dann erstmal befassen müsst. Vielleicht werdet ihr diesbezüglich auch zu einer Weiterbildung verdonnert. Möglich auch, dass man euch fragt, ob ihr Extraschichten einlegen wollt. Und es ist noch nicht mal unbedingt sicher, ob euch das finanziell einen Vorteil bringt. Deshalb mein Tipp, wenn euch euer Urlaub heilig ist, seid am besten für Anrufe aus dem Büro nicht zu erreichen. Etwas anderes ist es, wenn ihr kreativ und selbstbestimmt arbeitet. Dann habt ihr vor allem in der ersten Monatshälfte richtig viel zu tun und einen guten Lauf und könnt damit auch finanziell erfolgreich sein. Der Marstransit kann auch eure Gesundheit betreffen. Passt bitte in der Zeit vom 27. Juli bis 4. August ein bisschen auf. Dann ist die Gefahr von Infektionen oder Entzündungsreaktionen erhöht. Kleine Verletzungen also bitte gleich gut versorgen und bei Halsschmerzen direkt Vitamin C mit Zinktabletten lutschen. Am 22. Juli spätabends geht die Sonne in den Löwen und sorgt dann in den nächsten vier Wochen für gute Stimmung, Vitalität und Reiselust. Das ist dann eure persönliche kosmische Urlaubssaison und wenn ihr Glück habt, seid ihr in der Zeit auch wirklich unterwegs und könnt es genießen. Ihr habt auch Spaß an sportlichen Aktivitäten und Unternehmungen mit euren Kindern. In diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 28. Juli im Löwen. Der kann nochmal ganz doll euer Fernweh wecken und ihr wollt vielleicht schon Pläne für die nächste große Reise machen. Es ist auch ein toller Neumond für alle Schützen, die sich spirituell weiterentwickeln oder weiterbilden wollen, zum Beispiel auch, um mal einen Kraftort aufzusuchen, den ihr schon lange sehen wolltet. Und ihr könnt die Kraft des Neumondes nutzen, um über eure Pläne und Ziele für die nächsten zwölf Monate nachzudenken. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als PDF zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und steinbock Aszendenten! Kraftpaket Mars beschert euch ab dem 5. Juli viel kosmische Energie für eure Vorhaben. Das wird euch gefallen. Mehr dazu gleich. Jetzt habe ich noch einen Tipp.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 Die wilde Lilith befindet sich seit April und noch bis nächstes Jahr in eurem Partnerhaus. Das heißt, durch die Begegnung mit faszinierenden Menschen, häufig Frauen, lernt ihr euch selbst auf eine neue Weise kennen. Allerdings lässt sich das nicht immer in eure normalen Abläufe integrieren. Lilith fordert die volle Aufmerksamkeit und im Juli wird sie erst von der Sonne und dann von der Venus aktiviert. Das kann faszinierende Liebeserlebnisse bescheren, aber es kann halt auch schwierig sein. Und vom 27. Juni bis zum 10. Juli kann es in euren Beziehungen auch zu einem Konflikt kommen. Da geht es dann wahrscheinlich um Wahrheit, Ehrlichkeit und darum, wer welche Rolle spielt. Möglich auch, dass ihr mit einer neu begonnenen Liebschaft bei der Familie aneckt. Vielleicht, weil die Familie sie ablehnt oder weil sie selbst eure Familie nicht mag. Wenn ihr merkt, dass da Unstimmigkeiten herrschen, solltet ihr die beiden Parteien jetzt im Juli erstmal voneinander fernhalten und nicht darauf bestehen, sie einander vorzustellen. Andererseits begünstigen die Aspekte, wie gesagt, ein aufregendes Flirt und Liebesleben. Wenn ihr frei und unabhängig und niemandem Rechenschaft schuldig seid, könnt ihr das wahrscheinlich am besten genießen. Dazu trägt auch der Mars bei, der am 5. Juli in den Stier geht und euer Energielevel für sechseinhalb Wochen in die Höhe treibt. Und nicht nur das, er macht euch auch sinnlich, lustvoll und experimentierfreudig. Wenn ihr eine schöne Partnerschaft oder Liebe habt, könnt ihr das wunderbar genießen, zum Beispiel in einem gemeinsamen Urlaub. Aber auch beruflich ist der Marstransit sehr vorteilhaft, denn es fällt damit leichter, die Initiative zu ergreifen und ihr habt viel Power, um eure Vorhaben durchzuziehen. Bis zum 18. Juli unterstützt euch zudem Venus im Berufshaus. Vor allem mit Kolleginnen dürftet ihr dann ein gutes Einvernehmen haben. Der Vollmond im Steinbock am 13. Juli aktiviert eure Beziehungsachse und lenkt viel Energie in eure Partnerschaftsthemen und Familienangelegenheiten. Es kann in diesen Tagen zu intensiven Momenten kommen. Bringt Verständnis für eure eigenen emotionalen Bedürfnisse oder auch die eurer Lieben auf. Vielleicht gibt es auch ein erkranktes Familienmitglied, das Fürsorge braucht und ihr müsst ein bisschen die Aufgaben verteilen. Nicht auszuschließen, dass ihr selber mal schlapp macht, denn Chiron, der verwundete Heiler, steht in Spannung zu eurer Sonne. Und das betrifft vor allem die Geborenen der zweiten Dekade. Dann dürft ihr auch ruhig mal um Unterstützung bitten. Die Sterne am Wochenende vom 16. und 17. Juli stehen besonders liebevoll und die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist geweckt. Am 18. Juli geht die Venus in den Krebs und wandert dann für drei Wochen durch euer Partnerhaus, wobei sie Lilith aktiviert. Das ist sehr anregend, um eine faszinierende Affäre anzufangen. Doch es ist auch nicht ganz ungefährlich, denn gegen Ende des Monats können sich erneut Spannungen ergeben, wenn sich eine Partnerin oder Geliebte nicht mit jemandem aus der Familie verträgt. Lilith symbolisiert die Frau, die sich nicht verstecken und ganz sie selbst sein will. Da seid ihr dann gefordert, diplomatische Entscheidungen zu treffen. Am 22. Juli spät abends geht die Sonne in den Löwen und bringt dann für vier Wochen Energie in eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Dort findet auch der Neumond im Löwen am 28. Juli statt. Da kann es darum gehen, ob ihr zu euren festen Partnerschaften steht und bereit seid, dafür auf ein Abenteuer zu verzichten. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Liebesaffäre sein. Auch ein Hobby, ein sportliches Abenteuer oder ein Herzensprojekt könnte auf dem Prüfstand stehen, wenn darunter die Zuwendung für den festen Partner leidet. Der Neumond ist geeignet, um eure festen Beziehungen und Verbindlichkeiten zu stärken. Und wenn ihr Solo seid, kann es darum gehen, euch wirklich auf eure Vorhaben einzulassen und euch selbst ein Versprechen zu geben, sie auch ernst zu nehmen und durchzuziehen. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF mit den Texten zu diesem Video gibt es auf meiner Homepage zum Download. Zum Thema Lilith empfehle ich euch auch mein Jahrbuch. Da habe ich die Bedeutung der Lilith-Aspekte für euch ganz ausführlich beschrieben. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten! Im Juli ist bei euch sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld ganz schön viel los. Arbeit, Alltag, Familie und Partnerschaft erfordern jetzt eure Aufmerksamkeit. Und dabei dürft ihr natürlich selbst auch nicht zu kurz kommen. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Wenn ihr euer Geburtshoroskop noch nicht habt oder eins verschenken wollt, das schriftliche Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Sommerrabatt, damit ihr immer wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben der Kosmos euch mitgegeben hat. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet energiegeladen, denn Mars aktiviert ab dem 5. Juli euren heimischen Bereich im Zeichen Stier. In den nächsten sechseinhalb Wochen können hier einige Aktivitäten anstehen. Entweder ist bei euch familiär viel los oder ihr steckt eure Energie in Umbau- und Renovierungsarbeiten. Falls ihr unfreiwillig Handwerkertermine, Lärm oder Störungen in eurer Privatsphäre ertragen müsst, wird euch das nicht immer gefallen. Vor allem, wenn ihr dann in eurem persönlichen Freiraum eingeschränkt werdet. Versucht, solche Termine möglichst so zu legen, dass ihr wenig gestört werdet. Rund um den 8. Juli habt ihr eine sensible Phase, in der eine falsche Reaktion oder ein schiefer Blick euch verunsichern oder verletzen kann. Das betrifft besonders euren Arbeitsbereich. Am 10. Juli solltet ihr vorsichtig mit euren Worten im Job umgehen. Ihr neigt jetzt dazu, euer Herz auf der Zunge zu tragen und aus einer Laune heraus etwas zu sagen, was besonders weibliche Kolleginnen irritiert. Es kann allerdings auch sein, dass ihr zum Beispiel selbst in Gespräche mit einer Chefin geratet, die für euch unangenehm sind. Versucht am besten, professionell zu bleiben und es nicht persönlich zu nehmen. Am 13. Juli findet der Vollmond im Zeichen Steinbock statt und wirft sein Licht auf den Bereich der Arbeit, des Alltags, aber auch der Gesundheit. Das kann eine wichtige Zeit für euch sein, um herauszufinden, wer und was euch gut tut und wer zum Beispiel ein Energieräuber ist. In diesem Vollmond ist auch Pluto eingebunden und aktiviert die sogenannte Heilerachse bei euch im Horoskop. Es werden also auch eure spirituellen Kräfte geweckt, was ihr wunderbar für ein Vollmondritual nutzen könnt. Möglich auch, dass berufliche Verhandlungen anstehen, die einen Wandel in einer geschäftlichen Angelegenheit bringen können. Nun ist Klarheit gefragt, denn Pluto lenkt die Aufmerksamkeit auf alle Ungereimtheiten. Das kann auch euren Alltag und die Gesundheit betreffen. Aber keine Sorge, ab dem 18. Juli tritt Erleichterung ein. Venus fördert dann bis Mitte August mehr Sanftmut, Wohlwollen und harmonische Verbindungen. Ab dem 22. Juli spätabends wandert die Sonne durch das Löwezeichen und aktiviert für vier Wochen euer Partnerhaus. Für die Singles unter euch ist das eine sehr schöne Zeit zum Flirten, Spaß haben und Romantik. Bei den Festliierten stärken gemeinsame Unternehmungen und Nähe den Zusammenhalt. Die gute Phase geht bis Mitte August. In eurem Partnerhaus findet dann auch der Neumond im Löwen am 28. Juli statt und lenkt die Energie der Erneuerung in eure Beziehungen. Allerdings bildet die Konstellation Spannungen zu euren Heimat- und Familienthemen. Eventuell hängt rund um den Neumond der Haussegen schief und Partner oder Familienmitglieder stellen euch ein Ultimatum und riskieren dadurch, dass ihr es lieber zum Bruch kommen lasst, als euch unter Druck setzen zu lassen. Mein Tipp, anstatt den Rückzug zu wählen, tretet offen nach vorne und kommuniziert klar eure Anliegen. Bittet notfalls um Bedenkzeit, sodass ihr nicht unter Druck unüberlegte Entscheidungen trefft. Botschafter Merkur und der großzügige jupiter kommen zur Hilfe und schenken euch neue Perspektiven und Optimismus. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel darüber nachdenken, was ihr euch von einer Partnerschaft wünscht und was ihr auch zu geben bereit seid. Wenn ihr Single und frei seid, kann euch dieser Neumond eine neue Beziehung oder einen Flirt bescheren. Zum Schluss noch eine kleine Warnung. In den Tagen vom 27. Juli bis 4. August gibt es Spannungen mit Mars und Uranus, da ist das Verletzungsrisiko erhöht. Seid bitte besonders achtsam, vor allem im Haushalt kann es zu kleinen Unfällen kommen. Lasst euch während dieser Tage nicht hetzen und nehmt euch genug Zeit für eure Vorhaben und Termine. Auch die 90-Sekunden-Regel kann euch sehr nützlich sein. Das waren eure Tendenzen im Juli und ihr könnt die Texte zu diesem Video auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und fische Viele Planeten stehen im Juli in Harmonie zu eurer Sonne. Es dürfte ein angenehmer Monat für euch werden. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr euer Geburtshoroskop noch nicht habt oder vielleicht auch eins verschenken wollt. Das schriftliche Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Sommerrabatt, damit ihr immer wisst, welche besonderen Talente und Aufgaben euch der Kosmos mitgegeben hat. Nähere Infos findet ihr auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Im Juli sieht die erste Monatshälfte nach Familie, nettem Besuch bei euch zu Hause und Lust auf Hobbys aus. Wenn ihr jetzt Urlaub habt, ist das ideal. Und selbst wenn ihr nicht verreist, werdet ihr die Zeit bei euch zu Hause genießen und Wege finden, euch zu entspannen. Das familiäre Miteinander scheint freundlich zu sein. Beim Geldausgeben seid ihr wohl zu Beginn des Monats ziemlich locker drauf und auch in der letzten Juliwoche juckt es euch, viel Geld für euren persönlichen Spaß oder auch Hobbys auszugeben. Wenn ihr es nicht übertreibt, ist das aber auch nicht schlimm, denn ihr habt im August eine ausgezeichnete Finanzphase, da könnt ihr die Kohle gut wieder reinholen. Beruflich hat der Juli einiges für euch zu bieten. Am 5. Juli wechselt der Mars in den Stier und schenkt euch dann für sechseinhalb Wochen Schwung und Entschlossenheit. Vor allem, wenn ihr einen Job habt, in dem ihr mit Menschen arbeitet und viel Kontakt habt, zum Beispiel im Verkauf oder in der Beratung, wirkt ihr sehr überzeugend, habt gute Ideen und könnt gute Abschlüsse erzielen. Auch wenn ihr schreibt und bloggt oder in den sozialen Medien oder in der Werbebranche aktiv seid, habt ihr sehr gute Einfälle und seid inspiriert. Am 13. Juli ist Vollmond im Steinbock und der wirft ein Licht auf eure Herzenswünsche, zum Beispiel kreative Projekte, die ihr verwirklichen wollt. Es kann aber auch der Wunsch sein, eine tolle Liebesaffäre zu erleben. Die Sterne meinen, ihr solltet euch die Zeit und den Freiraum nehmen, euren Interessen nachzugehen, die Liebe auszukosten und vielleicht auch ungewöhnliche neue Dinge auszuprobieren. Nutzt doch den Vollmond für ein schönes Ritual, um mehr Prickeln und Abenteuer in euer Leben zu ziehen. Am Wochenende vom 16. und 17. Juli habt ihr besonders romantische Konstellationen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am 18. Juli geht die Venus in den Krebs und aktiviert erneut eure Lebens- und Liebeslust. Ihr habt dann eine tolle Phase bis zum 11. August. In der Zeit ist der Kuschel- und Genussfaktor besonders hoch. Wenn ihr dann jemanden kennenlernt, kann es schnell intensiv werden. Und man fühlt sich nicht nur körperlich zueinander hingezogen, sondern hat sich auch seelisch viel zu geben. Vom 24. bis zum 30. Juli können Liebeserlebnisse ein wenig unberechenbar sein oder unter die Haut gehen. Es ist wichtig, dass ihr euren Liebespartnern und Partnerinnen vertrauen könnt. Wenn ihr Kinder habt kann diese Phase aufregend werden, zum Beispiel, wenn sie euch die erste große Liebe vorstellen und die so ganz anders ist, als ihr erwartet hattet. Wenn ihr eure Vorbehalte überwindet, können Erfahrungen mit außergewöhnlichen Menschen in dieser Zeit sehr erfüllend sein. Am 22. Juli geht die Sonne spätabends in den Löwen und aktiviert dann für vier Wochen den beruflichen Bereich eures Horoskops. Und dort findet auch der Neumond im Löwen am 28. Juli statt. Bis zum 3. August habt ihr dann eine gute Phase zum Pläne schmieden. Analysiert eure Arbeitssituation und schaut, wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Ihr müsst das nicht direkt umsetzen. Es reicht, wenn ihr zum Neumond erstmal ein Konzept aufstellt. Das hilft euch in der nächsten Zeit, eure Ziele im Auge zu behalten. Zum Beispiel, was ihr beruflich erreichen wollt, Verbesserungen am Arbeitsplatz oder ein gutes Einvernehmen mit Kolleginnen und Kollegen. Der Neumond ist aber auch geeignet, um euch mit Gesundheitsthemen zu befassen. Etwa, wenn ihr in nächster Zeit etwas an eurem Lebensalltag verbessern wollt, vielleicht in der Ernährung was verändern oder mehr Sport treiben. Kleiner Tipp, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, sondern definiert Etappenziele und die solltet ihr dann jeweils auch gebührend feiern. Der Neumond steht schließlich im Löwen, da soll man sich auch selbst ein bisschen loben. Das waren eure Tendenzen im Juli und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zu meinem Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Meine schriftlichen Horoskope und Beratungen findet ihr auf meiner Homepage. In diesen Horoskopen erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Auf Instagram bin ich auch für euch da. Da gibt es jeden Tag tolle Bilder und Posts zur kosmischen Tagesenergie. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch dort unter Antonias Sterne folgen würdet. Der nächste Livestream ist geplant für den 11. Juli. Da schauen wir uns den super spannenden Vollmond der Transformation auf der Achse Krebs-Steinbock an. In die Konstellationen sind auch die Kräfte von Veränderer Uranus und Schicksalsanzeiger Mondknoten eingebunden. Wenn ihr noch andere Themen habt, die wir uns mal anschauen sollten, könnt ihr mir eure Ideen gerne hier auf YouTube oder Insta posten. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel im Livestream. Bitte meldet euch dafür vor auf meiner Homepage an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes im Podcast. Und wir kommen zur monatlichen Verlosung. Das halbe Jahr ist herum, eine gute Zeit, um schon mal zu schauen, was die nächsten zwölf Monate bringen. Deswegen verlose ich eine persönliche Jahresvorschau. Und so nehmt ihr teil... Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen und postet mir hier in den Kommentaren, was ihr mit den Sternen erlebt und vergesst nicht dabei auch euer Sternzeichen und Aszendent anzugeben. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den August bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und empfehlen möchte ich euch noch das Video zu meinem letzten Livestream, da ging es um den Romantikvollmond im Schützen und den darauf folgenden Göttinnenneumond und die 60-Sekunden-Regel gibt es jetzt auch endlich als Video. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.